Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Jetzt ist das Minecraft-Scar-Video da. Ja, ihr seht jetzt, was so passiert ist, was wir so gemacht haben und ob ich gestorben bin oder nicht. Bitte schaut das Video bis zum Ende, weil ich habe echt viel Zeit investiert fürs Schneiden. Wenn wir über das letzte Mal sprechen, dann meinen wir das Minecraft Sky Event, das abgebrochen wurde, weil es zu so sehr gelegt hat und Leute daran gestorben sind. So, dann schauen wir jetzt ins Video. Ich bin draußen. Wo bist jetzt du? Geht's los. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich seh dich, ich seh dich. Gehen wir, gehen wir, hier, hier, hier. Oder versuchen wir in die Mitte? Hier ist niemand gegangen. Niemand ist in die Mitte, oder? Hä, ja, obwohl wir eine Schutzzeit haben. Hä, hey, was ist das? Hä, hey, oh doch, oh doch. Die ganze Mitte genutzt. Okay. Gehen wir hier. Oh, eine Höhle. Ja, holen wir uns also, das Holz. So, nachdem wir an der Höhle angekommen waren, haben wir uns mal zuerst equipped. Hat es hier irgendwo Bärenbüschen? Ich sehe ja Holz. Boah, <lacht> heftig! Holz im Wald. Wir dürfen uns nicht verlieren. Ah, ich hab Bären. Ich hab Bären. Oh mein Gott! Und erste ersten Ahnung. Ich, ich mach jetzt keinen auf Rockboy, weil der Typ braucht literally 15 Minuten bis er Steine equipped hat. Ah, oh nein, ein Skelett! Oh nein, wie das schlachtet mich. Nee, nee, ich, ich gehe nicht zu diesem Skelett, ich, ich will nicht mein Leben opfern für das. das, das nein, Z Achtung, Achtung, Z Zombie! Jetzt können uns Mobs angreifen, meine, in meine Schutzzeit ist doch nur für Spieler, oder? Ja, ja, denk schon. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ich, ich ähm, uns können noch die Monster angreifen, das ist so. Ja, aber ohne Spaß können die nicht irgendwie das, ähm, Wetter... Ja, nee, das macht's eh. P7 vs. Wilds, ey. Ich bin nicht für die Isolation gemacht, ey. Ohne Scheiße. Ich hab'n Rockboy, ähm, Kupfer und Kohle, aber nicht wirklich, ähm, Ja. Geh weg, Wo bist du? Wart mal. Als nächstes hatten wir vor, eine große Höhle zu finden mit viel Eisen und vielleicht noch, um einen kleinen Unterstupf zu bauen fürs erste Mal. Ah, die Schutzzeit ist, glaub ich, auch voll Damage. Ich hätte bis jetzt voll Damage bekommen. Aber We null voll null Damage. Hätte das. das... Mobs können uns auch nicht angreifen, Bro. Gar äh? nichts kann uns passieren. Wir sind in Jetzt können uns Mobs angreifen, aber in Schutzzeit. Ist doch nur für Spieler oder? Ja, ja, ja, ja, ist ja, ja. ja, ja. du Ey, Digga, hier ist nur Kupfer und Kohle. Kein einziges Stück Eisen. Was ist das? Dreck. Jetzt <lacht> will könnt... Talk. Die Mobs können dir keinen Schaden machen. Ich sehe dich. Komm, komm, komm, komm. komm. Oh, Nochmal so eine Ultrahöhle. Jetzt müssen wir aufpassen, wenn die Schutzzeit. Hier ist überall Eisen. Oh mein Gott. Checkpot. Checkpot. Oh mein Gott. Ultimativer Checkpot. Hier ist überall Eisen. Spawnzeit ist jetzt direkt um. Pass bitte auf. Spawnzeit ist jetzt um. Wieso machst du Gib mir die Holz, A Bro. Gib mir Wie? Holz, Bro. Wieso machst du die Eisenboots? Du bist stupid. Lass es doch einfach auf die Brustplatte kommen. Ist so unnötig. Weißt du, was das Bitterste wäre? Was? Jetzt wegen einem Mob zu sterben. Ja, das wäre wirklich das Bitterste. Ich hab so Angst. Ja, ich auch. Junge, ich bin gerade. Also auf an. welcher Höhe sind wir denn? <lacht> grab, dich, grab dich nach unten. Wir sind Höhe 40. Junge. Äh, rei grab dich einfach ein bisschen nach unten. Was wäre schon? level C. Ich jetzt auf Risiko. hab jetzt gut Essen und alles, ja. Geht's auf Risiko? Hallo Creeper. Nein, nein, nein, nein, nein. shield Schild, schild, schild. Egal, okay. wer bist du? Niemand? Ist tot. Okay. Oh, aber das neue Deepstead ist so satisfying. Ja, das schon. Nicht nur sieht es schöner aus. Es ist einfach als das normale es ist es wie so ein Mode. An alle die den Dark Mode nicht drin haben auf meinem Kanal Schande. Habt verdient dass mein Kanal einfach scheiße aussieht dadurch. Dazu ja. kommt auch noch? Es ist so fucking es ist so selbstfeind abzubauen. Ja das. Alter ist die gedächtlich die stress. Ich glaube ich habe eine Dungeon gefunden. Oh nein, denn Deutsch, eine Dungeon. Oh. Ich hab ich habe mich ein bisschen verwirrt. Dias! Geil. Heißt du eisen Eisenspitzhacke? Ein einzigen, Digga. Weißt du, was das bedeutet? Box, Box. Ich habe auch Dias. sehe dein Name-Tag. Ja, komm zu mir. Ich habe Dias, aber keine Eisen. Oh mein Gott, zwei Dias. Oh mein Gott, noch mehr Dias. Oh mein Gott, noch mehr Dias. Oh mein Gott, noch mal zwei Fünf Dias. Oh mein Gott, noch mehr Dias. Sechs Tiers schon! Noch ein Dears! Sieben Dias alleine! Digga, und ich hab, mit meinem Tier haben wir acht. Als ob die schlafen! Die Digga, diese legendäre Quelle. Keine Ahnung, zwei Quellen nebeneinander. Und wenn jetzt einer Digga, kommt... Das, das, ist das, das ist ein epic Minecraft-Ska-Moment. Ja, ist halt echt so. Digga. Wo bist du? Ich habe alles Hinter abgebaut. dir, hinter dir, hinter dir. Weißt du, was das bedeutet? Was? Ach! Jukeboxes! Nee. Lobis Master Controller Master Controller kommst du noch? Na, oder wie ist jetzt hier komplett weg? Ich weiß nicht, ob ich rausgegangen ist. Das ist ein Ding. Als Mass Controller gehen musste, habe ich mich beschlossen, ein wenig Essen und Holz zu formen, weil das ging uns langsam oder sicher auch mal aus. Nach mehreren Minuten langen Suchen nach dem Höhleneingang habe ich ihn dann gefunden und ging dort rein. Aber bevor ich offline ging, wollte ich unbedingt noch die Base verstecken, dass nicht jeder gerade sie finden konnte. Aber was dann geschah, konnte wahrscheinlich niemand erahnen. So ein bisschen Stalaktit bauen. Ach, check das gar keiner. Ah. Ja, ihr habt richtig gehört. Es war eine Explosion und ja, es war kein Spieler, der Random ein TNT gesetzt hat. Ja, es war ein Creeper, der keinen Sound gemacht hat. Ich habe es nochmal geprüft, habe es auf alle höchste Lautstärke nochmal angehört. Kein Sound. Kein Sound. Kein einziger Zwisch-Sound. Keine Ahnung, was da schief gegangen ist, aber das, ist das Einzige, was ich hätte tun können, wäre, dass er sein. So Fuß, der durch 150 Millionen Sachen verdeckt wurde, äh, zu sehen und direkt E zu drücken und zu blocken. Hätte ich ihn gehört, hätte ich es wahrscheinlich geschafft, ist es doof gelaufen. Aber ja, so bin ich schon am ersten Tag aus Minecraft SCAR rausgeflogen. Durch einen dummen, dummen Creeper aber bei Minecraft Skull Season 2 werde ich wieder dabei sein und da werde ich keine Ahnung, weiß ich nicht was noch machen, dass das ja nicht mehr passiert und ja Übrigens, falls du auch mal bei so einem Projekt dabei sein möchtest und zufälligerweise auf der Bedrock Edition Minecraft spielst, kannst du unten in der Beschreibung auf einen Discord-Server, da werden wir ein sehr ähnliches Minecraft-Projekt starten, das wie gesagt auf der Bedrock stattfinden wird. Falls du Bock hast, musst du dich nur über den Discord-Link dann anmelden. Weitere Informationen werden im Laufe der Wochen noch stattgegeben. Dann würde ich sagen... Ein donneriges Show.